Kurz erklärt, Identifikation und Authentifikation. Bei der Identifikation handelt es sich um die Feststellung der Identität einer Person. Bei der Authentifikation wird mit Hilfe eines Nachweises bestätigt, dass eine Person auch wirklich sie selbst ist. Diese Nachweise können Passwörter, PIN-Nummern, Fingerabdrücke und anderes sein. Bei Nutzung von zwei Nachweisen spricht man von der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dies ist sicherer als nur ein Nachweis. Mit erfolgreicher Authentifikation erfolgt die Autorisierung. Die Person darf nun Dienste ausführen, wie etwa Online-Banking. Authentifikation ist die Grundlage für alle Dienste im Internet. Egal ob Social Media, Online-Shopping oder Netflix.